Der Job macht mir so Spaß, dass ich ihn direkt meinem Bruder weiterempfohlen habe. Wenn er das sagt, dann musste da was dran sein. Ich hab's probiert und er hatte Recht. Das Fass in der Mitte. Okay. Was für ein Stellplatz? 22,13,1. Okay. Als Lagerlogistiker muss man Teamplayer sein, man muss eng mit anderen zusammenarbeiten und sich aufeinander verlassen können. Trotzdem bietet der Job auch viele Freiheiten. Wenn ich eine Aufgabe bekomme, ist das meine Sache, wie ich diese löse. Dann losgehen. Ich muss sehr darauf achten, dass die Rohstoffe richtig ausgewogen werden, damit das Rezept am Ende auch stimmt. Der nachfolgende Kollege muss sich schon darauf verlassen können, sonst stimmt am Ende die Farbe nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum einen kann man auf der Abendschule seinen Fachwirt machen und mit einer zweiten Fremdsprache auch seinen Betriebswirt in der Logistik. Ich hätte natürlich auch die Möglichkeit noch den Meister dran zu hängen und danach wäre ich Lagermeister.